Man ist es ja auch gewohnt. Mittlerweile ist jetzt der, der, 29., der 30. Tag heute, der letzte Tag, und äh, man ist es gewohnt und deswegen ist es okay. Für mich. Mhm. Wir machen das eh Ende des es wird immer gespendet. Sei es ein hoher Betrag von 100 bis 150 Euro. Das macht jetzt noch zusätzlich für mich. Meine Tochter, das alles so reibungslos läuft, gesund bleiben und äh, die Bedürfnisse auch noch schön etwas mitbekommen. Ramadan ist ein Monat, wo wir uns alle noch gegenseitig helfen. Wie gesagt, unsere Spenden und den armen Leuten miteinander helfen. Ich meine, Ramadan ist, ist so ein Feeling da, man merkt gar nicht, wie die Stunden weggehen. Also wir haben am Anfang selbst gesagt, oh Gott, wie werden, wir werden das schaffen, diese 20 Stunden. Aber jetzt, wie gesagt, jetzt sind wir schon am Ende, ist wie verflogen.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 Weil das halt zum Beidam, ist das Gang und Gäbe üblich, diese Baklava auch den Gästen, die zu Besuch kommen, zu präsentieren und die damit die mit Tee, mit türkischem Tee zu begleiten, also dass das, das man dieses Baklava mit dem Tee zusammen serviert. Also wenn man jetzt zehn Leute besucht am beider was morgen ist, kriegt man auch zehnmal Baklava serviert. Also ich bin auch froh, wenn morgen Weidam ist, das ist ein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 Dann umrühren. Das warm Also wir kochen heute türkisch. Überwiegend. Es gibt ein Gericht, was nicht mit Curry machen. Das gibt es bei uns Türken nicht Curry. Aber äh, das essen wir auch. Und halt den türkisch, den deutschen Nachricht. Den mache ich heute. Den Türkischen Nachricht. Mein Freund bringt einen Baklava mit, weil das zeitaufwendig ist. Aber den Nachricht mit äh, Kirsch, den habe ich selber gemacht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 Guten Appetit. Danke, das sieht echt lecker aus. Hast du das mit Doma gemacht? Domas? Hast du das gesagt und hast das einfach in Doma gemacht? Ja, mein Schatz. So, jetzt lassen wir den Abend noch schön ausklingen mit dem traditionellen Tee, den schwarzen Tee. Da bei uns äh, über die Ramazanzeit überhaupt kein Alkohol erlaubt ist. Ähm, ja, ich habe gegessen, mir geht's gut. Ich freue mich auf morgen. Morgen ist Baklava auch? So, ich esse jetzt äh mein Nacht. Ja, haut rein, ne? Prost. Wir sehen uns nächsten Ramadan wieder, <lacht>